April, April, der nicht weiß, was er will. Das Sprichwort kennst du vielleicht schon, aber was meint man damit? Wusstest du, dass die Temperaturschwankung in Wien in diesem April ganze 25 Grad betrug? Der niedrigste Wert wurde am 2. April morgens mit minus einem Grad Celsius, also einem Grad unter Null gemessen. Der höchste Wert am 28. April zu Mittag mit plus 24 Grad. Wenn du dich jetzt gerade fragst, wieso ich dir das eigentlich erzähle, dann weil ich dir in dem folgenden Lernzyklus die ganzen Zahlen erklären möchte. Mein Name ist Ines und ich werde euch durch den Lernzyklus der ganzen Zahlen begleiten. Bevor wir jetzt aber zu dem neuen Inhalt gehen, überlegen wir uns ganz kurz gemeinsam, was du sicherlich schon kennst. Das ist zum Beispiel der Zahlenbereich, der natürlichen zahlen was sind die natürlichen zahlen man kann die natürlichen zahlen auf einem zahlenstrahl darstellen du siehst auf unserem foto einen zahlenstrahl mit einer auswahl von natürlichen zahlen von 0 bis 10 aber eigentlich gibt es unendlich viele natürliche zahlen das zeigt uns der pfeil am ende unseres zahlenstrahls an was wissen wir noch über die natürlichen zahlen man kann Aussagen über sie machen, indem man sie miteinander vergleicht. Und zwar vergleicht man dabei ihre Größe. Eine Zahl ist größer oder kleiner als die andere. Wir sagen, je weiter rechts eine Zahl am Zahlenstrahl liegt, desto größer ist sie. Also je weiter rechts die Zahl liegt, desto größer ist sie im Vergleich zu einer Zahl weiter links davon. Die Zahl 8 ist größer als die Zahl 3. So viel zu dem, was du bisher schon gewusst hast. Aber jetzt überlegen wir uns, was wir heute neu machen werden. Nämlich, gibt es denn jetzt eigentlich auch Zahlen, die kleiner sind als 0? Also wenn du zu Beginn gut aufgepasst hast, dann habe ich es dir sogar schon verraten. Denn da habe ich gesagt, am 2. April wurde ein Grad unter 0 gemessen. Also muss es ja wohl etwas Kleineres geben, oder? Du siehst auf diesem Foto ein Thermometer, wie du es von zu Hause vielleicht schon kennst. Wo würdest du jetzt die minus 1 Grad, die wir im April gemessen haben, auf diesem Thermometer einordnen? Eher in der kälteren Region? Ja genau, richtig. Aber was hat unser Haushaltsthermometer nun mit unseren Zahlenmengen zu tun. Schauen wir uns das Ganze einmal so an. Du siehst hier ein Thermometer, das ich eigentlich nur auf die Seite gelegt habe. Die Beschriftung ist gleich geblieben und sonst hat sich eigentlich auch nichts verändert. Denken wir uns jetzt einmal den Körper und alles rundherum weg. Dann bleibt uns eigentlich nur noch die Skala. Vergleichen wir jetzt das Thermometer mit unserer Skala hier unten, sehen wir nur einen kleinen Unterschied, nämlich die Beschriftung. Oben beim Thermometer haben wir 10 Schritte gewählt, hier unten einer Schritte. Das ist aber für unsere Überlegungen nicht wirklich wichtig. Aber eines muss du zugeben, diese neue Skala sieht unserem Zahlenstreifen vorhin schon sehr ähnlich, oder? Vergleichen wir die beiden Skalen untereinander. Du siehst oben den Zahlenstrahl der natürlichen Zahlen und unten die Zahlengerade der ganzen Zahlen. Wir wissen, der Unterschied zwischen Strahl und Gerade ist folgender, dass der Strahl ein Ende hat und die Gerade kein Ende. Das sehen wir auf beiden Pfeilen hier. Bei den natürlichen Zahlen am Zahlenstrahl haben wir nur einen Pfeil. Also, was ich jetzt heute noch lernen werde, ist nicht nur, ob es Zahlen gibt, die kleiner sind als 0, sondern auch, was eine Zahlengerade ist. Wir merken uns also, erweitert man einen Zahlenstrahl nach links über 0 hinweg, erhält man eine Zahlengerade. Die Zahlen... Die man auf der Zahlengerade findet, unterscheiden sich auf der linken sowie auf der rechten Seite nur von einer Kleinigkeit. Kannst du sie erkennen? Es ist das Vorzeichen. Also was wir uns noch merken ist, alle Zahlen links von 0 haben ein Minus als Vorzeichen. Wir nennen diese Zahlen die negativen Zahlen. Alle Zahlen rechts von 0 haben ein positives Vorzeichen und wir nennen diese Zahlen positive Zahlen. Man vergleicht die ganzen Zahlen, indem man sagt, dass jede Zahl auch eine Gegenzahl hat. Die Gegenzahl einer Zahl ist die Zahl selbst mit umgekehrten Vorzeichen. Zum Beispiel ist von der Zahl 2 die Gegenzahl die Zahl minus 2. Beide haben denselben Abstand von 0, zwei Einheiten. Diesen Abstand nennen wir den Betrag. Also neben den Fragen, ob es Zahlen gibt, die kleiner sind als 0 und was eine Zahlengerade ist, können wir nun auch beantworten, was eine Gegenzahl ist und was ein Betrag ist. Den Abstand von 0 nennt man Betrag. Zahlen mit gleichem Betrag, aber unterschiedlichen Vorzeichen, nennt man Zahl bzw. Gegenzahl. Die Gegenzahl von plus 2 ist minus 2, aber die Gegenzahl von minus 2 ist gleichzeitig auch plus 2. Der Betrag von 2 ist 2. Man schreibt Betrag 2, das sind Betragsstriche, ist gleich 2. Der Betrag von minus 2 ist auch 2. Man schreibt, der Betrag von minus 2 ist gleich 2. Der Abstand von 0 ist derselbe. Die letzte Frage, die wir uns jetzt noch stellen müssen ist, hat eigentlich auch 0 eine Gegenzahl? Die Antwort ist, ja, auch 0 hat eine Gegenzahl, denn die Gegenzahl von 0 ist 0. Wir wissen ja jetzt nun, dass die Gegenzahl einer Zahl die Zahl mit umgekehrten Vorzeichen ist. Da 0 aber weder ein positives noch ein negatives Vorzeichen hat, ist ihre Gegenzahl sie selbst. Der Betrag von 0, also der Abstand von 0, ist auch 0. Das sehen wir hier noch einmal. Bevor wir unseren ersten Lernzyklus jetzt endgültig abschließen können, stellen wir uns noch einmal die Fragen, die wir uns bisher auch gestellt haben. Gibt es Zahlen, die kleiner sind als 0? Ja, nämlich die negativen Zahlen. Denke an das Beispiel wie bei der Temperaturskala. Die negativen Zahlen erweitern unsere natürlichen Zahlen, also die positiven Zahlen, und 0 auf die ganzen Zahlen. Was ist eine Zahlengerade? Die Zahlengerade repräsentiert unsere ganzen Zahlen. Sie hat keinen Anfang und kein Ende. Was ist eine Gegenzahl? Die Gegenzahl einer Zahl ist die Zahl selbst mit umgekehrtem Vorzeichen. Was ist ein Betrag? Der Betrag ist der Abstand vom Null. Und wie ist es jetzt mit Null? Hat Null eine Gegenzahl? Ja, auch Null hat eine Gegenzahl, nämlich sich selbst. Ich hoffe, du konntest einiges zu den ganzen Zahlen mitnehmen und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, alles Liebe!